Moin und herzlich Willkommen zur Gameplay-Vorstellung von Shock. Ich habe den Key direkt beim Publisher erhalten äh, und sonst keinerlei Gegenleistung bekommen und äh, Berichte entsprechend vollkommen unvoreingenommen von meinen persönlichen Erlebnissen. Als Prinzessin Chok spielen wir im gleichnamigen Point-and-Click-Adventure gegen einen finsteren Magier. Prinzessin Shock, die Tochter der Königin, wird im in den Kerker geworfen. Äh, natürlich lässt das äh, trotzige Königskind diese Situation nicht auf sich sitzen und versucht der Gefangenschaft zu entkommen, um den Zauberer Parodie zu bieten zu können und das Reich vor dessen finsteren Machenschaften zu retten. Ohne eigene Stimme, aber mit starker Mimik und gestik besitzt das Spiel einen authentischen Hauptcharakter. Die Rätsel in Schock sind äh, durchdacht und angenehm gestaltet, nicht zu so schwer, intelligent und mit der Spielwelt verwoben. Das Gameplay wird durch Quicktime-Events aufgelockert, welche teilweise frustrierend sein können, da sie plötzlich auftauchen. Sterben kann man nicht, die Speicherpunkte sind immer so gesetzt, dass man kurz vor dem Fehler wieder ins Spielgeschehen geworfen wird. Der Fokus liegt auf unserer kleinen Prinzessin mit dem grimmigen Blick und ihrer zauberhaften Welt. Wer schwere Rätsel sucht, wird enttäuscht. Wer allerdings auf wunderschöne handgezeichnete Szenen steht, kommt hierbei voll auf seine Kosten. Uh, Choc ist ein Spiel für die ganze Familie und ähm, besticht durch humorvolle Szenen bzw. Cutscenes. Die Story nimmt eine spannende Wendung, ähm, aber ich möchte euch an dieser Stelle jetzt wirklich nicht äh, spoilern. Ähm, schaut es euch am besten selbst an, wenn ihr das Spiel spielt. Wer also schon immer mal ein äh, Point-and-Click-Adventure spielen wollte, sich bisher aber nicht getraut hat oder gedacht hat, oh, irgendwie finde ich das passende, der sollte sich Choc definitiv äh, anschauen. Äh, ich selbst habe für Choc ungefähr 3 Stunden benötigt, äh, ich bin kein erfahrener äh, Point-and-Click-Adventure-Spieler, äh, von daher würde ich auch sagen, die Spielzeit liegt bei etwa 2-3 Stunden. Äh, für knapp 12 Euro kann man da aber definitiv äh, nichts falsch machen. Und ähm, ich spreche an dieser Stelle eine definitive Empfehlung aus. Insbesondere durch den handgezeichneten Stil und die tolle Geschichte lohnen sich die 12 Euro definitiv. Den äh, Link zum Spiel findet ihr äh, unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, sollte euch das Video gefallen haben. Und ähm, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, drückt sehr gerne den Abo-Button. Jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke von Choc. Und ich sage bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, euer Sir Metalizer.